Ja, da brauchen wir nicht lange diskutieren, glaube ich. Was, du hast jetzt? Yes? Ich glaube, spitzt wohl. Ja, ich glaube, das musst du sogar Ganz selber einsehen. Ja, der Maxi ist die größte Diva und die größte Zicker, aber verpackt in so einem heterosexuellen Quarterback-Paket und deshalb sieht das auf den ersten Blick nicht so aus. Alles klar. schrille, schrille Jens natürlich, ne? da wird erstmal jeder zusammengeschrien, irgendwie links und rechts in die Nähe kommt, jeder Trainer wird zusammengeschrien, also ganz klar. Die Pflegerin noch dazu, ja. Und dann der Jubelschrei auch, ganz klar, der Jens. Den haben wir hier letztes Jahr alle live miterlebt. Den habe ich hier in dem sind noch der gehört. Der Jubelschrei, das kann ich sagen. Ich bin ja hier einmal gekreiselt nach meinem Nuller, als hätte ich Olympia, Weltmeisterschaft, alles auf einmal zusammengeholt. <lacht> Let's dance, du mit deiner steifen Hüfte, wie soll das werden? Du sagst nicht ah. Jens? eine Freude? Ja, ich meine. Ich sofort die Musik an, wir machen hier ja, sofort eine also Context-Challenge. Dafür haut dein Becken ja gleich wieder raus, ne? Mit deinem Becken schon, oder was heißt du? Machen? du? Mein Mama, Mann? Mein Mammut hat's. Ach! Danke schön, Rolf Regen, danke schön. Ich, äh. Ja, das führen wir dann mal was anderes auf. Das bedeutet nichts für Er kann hören. ganz gut, soll ich das gerade auf Video zeigen? superkörperfrei ähm, an der Schlange. Ja, ja, klar. Ja, ich bin der schwule beste Freund. Ja, Ringman. Ja, er probiert es auf jeden Fall. Ja, die Voller nehmen zwar wöchentlich ab, aber er meinte immer noch, er wäre der Ober. ins Social Media Star. Du hast nicht mal gefragt, wie ich so viele Voller Ja, das war einmal, weil du bei so einem Format da mitgemacht hast. Danach ging es aber rapide bergab. Ich verfolge das schon, ne? Ja klar. Nee, ich wir... Und er schon im Ziel, wenn ich gerade über Sprung 1 noch nachdenke, wo ich langreiten will. Ja, aber zum, zum Sprung Nummer 1 bist du immer verdammt schnell. Zum Sprung 1 packt er mal die Flügel aus, wird richtig gepumpt, dann denke ich mal, wow, jetzt kommt eine richtig rasante Runde und dann vielleicht doch noch einmal abwenden. Ne? Ich meine, da brauchen wir auch nicht diskutieren, was, was soll das sein, der Kanarienvogel hier neben mir. <lacht> Also, ich meine. Victoria's Secret High Fashion Model. Also, ich meine, da bist du so weit weg wie die Sonne vom Mond. Ne? Ey, maximal mit dem Schlappen, oder? Das wäre doch was. Soll ich, mal, soll ich mal anziehen, die Dinger oh, da? Ne? Also. Sieh mal an, aber du mit deinen Käslaschen. Außerdem hast du doch, du kleiner Schlumpf, hast doch nur so Aber du, du mit deinen Einlagen, ne? Nicht schlecht, ne? Alter. Nee, aber ich, ich, ich kann es ich wenigstens tragen, dann ging das jetzt zu dir. Er hat eben mal sein Outing bekannt. Ich kann es wenigstens tragen, ging du zu ihm, ne? Alter man jetzt noch High Fashion und jetzt kommt noch die Candy. Dann geht's los. Jetzt geht's richtig voran. So, gut. So wollen wir einmal Parcours ablaufen, oder? Also bei mir sieht es nach High Fashion aus und du siehst jetzt aus, als würdest du Mallorca. <lacht> Ballermann unsicher machen oder was? Okay.